Hallo, du bist bei Going Easy und bei dem heutigen Audio geht es um ein EFT-Skript, das ich jetzt hier entwickeln möchte zum Thema ähm, Sexualität mit Narzissten oder mit Menschen, die so auf dem Spektrum Cluster B sind. Generell geht es ja auf meinem Kanal so um äh, ja, emotionalen Missbrauch, toxische Partnerbeziehungen Familie, ich habe auch Videos zu dem Thema Borderline-Mütter, narzisstische Mütter, aber auch ganz viel äh, zum Thema Selbsthilfe und mein absolutes Lieblings-Selbsthilfe-Selbstmanagement-Tool, um sich, ja, um die Stresstoleranz zu erhöhen oder sich gut zu balancieren, ist EFT. Ähm, ich habe wirklich viele verschiedene Techniken ausprobiert, auch natürlich Psychotherapie gemacht, weil Selbsthilfe ist nicht alles. Aber es ist natürlich eine super Ergänzung. EFT ist halt das Tool, mit dem ich seit fast zehn Jahren am super glücklichsten bin. Deswegen findest du auf meinem Kanal auch ein paar EFT-Videos und Anleitungen, wie man klopft und was man so klopfen kann. Und da ich ja, herausgefunden habe, dass es das in meinem Leben doch viel mehr Gibt, als mir bewusst war, bis vor ein, zwei Jahren, nämlich eben äh, narzisstischer Missbrauch, angefangen äh, bei meiner Familie und ich mir eigentlich auch schon den Arsch abgeklopft habe bei so unterschiedlichen Themen, bin ich heute mal drauf und dran, dieses Thema anzugehen. Ich finde das ganz spannend. Also ich habe mal vor einem Jahr eine YouTuberin gehört oder YouTuber. Äh, es gibt ja auch einige Videos zum Thema... Sex mit Narzissten oder Sex and Narcissism. Ich glaube, es gibt auch deutsch. Ich, ich höre halt oft die Englischen. Da fielen so die Worte, das fand ich echt interessant. Es ist wie Masturbation. Und das hatte ich nämlich auch schon gedacht, aber ich hatte nie so richtig. Also, ich habe eigentlich das Gleiche gedacht, dass sich das oft so angefühlt hat und dass mir da oft so was gefehlt hat wie Verbindung und dass man sich irgendwie, oder ich mich irgendwie so wie ein Tool gefühlt habe, äh, dass das damit zusammenhängt, das ja, ist mir jetzt eigentlich klar geworden und dachte, vielleicht kann man mit EFT mal sowas klopfen wie so, äh, scheiß Erfahrung mit Sex, so in diesem Spektrum, mein Partner oder meine Partnerin war ganz schön narzisstisch unterwegs. Ja, da kann man doch ganz gewiss was machen, deswegen klopfe ich jetzt schon mal die Handkante und fange mit EFT an. Auch wenn ich mich oft benutzt gefühlt habe beim Sex, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich mich oft benutzt gefühlt habe und den Eindruck hatte, äh, wir, wir haben ja überhaupt keine Verbindung, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn sich das oft scheiße angefühlt hat, und ich habe trotzdem mitgemacht. Und das ärgert mich heute. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auge innen, Oh, das hat sich echt komisch angefühlt. Auge außen. Oh Gott. Diese Sexualität. Unterm Auge. Es war oft total verbindungslos. Was war das? Es war wie, ich, ich besorge es mir alleine und, und, oder jede für sich. Unter der Nase. Und ich hatte ganz schön viel davon. Kinnpunkt. Den Großteil meiner Sexualität eigentlich. Schlüsselbeinpunkt. Kein Wunder, dass ich heute überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. Unterm Arm. Bis hin zu, dass es mich wundert, wie andere Leute das so abfeiern. Rippenpunkt. Ich habe einfach eine Erfahrung gemacht. Handgelenk drücken. Tief einatmen. Oh Gott, ja. kannst ja mal gucken, was so jetzt für dich da ist. Also nochmal als Tipp, du kannst das nachsprechen oder deine eigenen Worte finden. Es soll einfach auch eine Inspiration sein für dich. Ähm, mal dieses Thema, wie war das eigentlich für mich, die Sexualität mit... Jemanden, der, ja, vielleicht eher narzisstisch, borderlineig unterwegs war. Auf dem Kopf. Ich fühlte mich oft benutzt. Auge innen. Ich habe oft Ja gesagt zu ekligen Sachen. Auge außen. Ich habe oft Ja gesagt zu Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Unterm Auge. Ich habe manchmal schon gedacht, vielleicht bin ich asexuell und frigide, weil ich diese Dinge nicht mag. Unter der Nase. Und es ärgert mich, dass ich zu so vielem Ja gesagt habe. Unterm Kinn. Ein bisschen schäme ich mich auch. Schlüsselbeinpunkt. Ich bin ja auch schließlich selber schuld. Unterm Arm. Ich bin ja selber schuld, wenn ich das mitmache. Rippenpunkt. Ich hätte ja Nein sagen können. Ich glaube, ich würde jetzt noch eine Positivrunde machen. Das ist ja erstmal so, so ein Eindruck für dich, so ein Einstieg. Aha, das kann man klopfen. Und äh, natürlich hat jede so ihre eigenen Erfahrungen, aber echt, wenn ich diese Berichte höre von anderen, was die so weltweit erleben, ist das eigentlich immer derselbe Käse. Ja, guck für dich einfach, was, was sich passig anfühlt. Jetzt aber nochmal eine Positivrunde an der Handkante. Auch wenn ich so beschissene Erlebnisse hatte mit Sexualität, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin und entscheide mich, offen zu sein für ganz andere Erlebnisse, mit denen ich mich wohlfühle. Auch wenn ich mit Narzissten und Borderlinerinnen so komische Sachen erlebt habe beim Sex, so komische Sachen mitgemacht habe und mich heute darüber echt ärgere, dass ich zu all dem Käse Ja gesagt habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin und entscheide mich, meine Grenzen besser abzustecken. Auch wenn ich völlig abgetürnt bin von Sexualität, bin ich trotzdem okay, so wie ich bin und entscheide mich, wieder positive Gefühle hinsichtlich Sexualität zu entwickeln. Ich entscheide mich, wieder positive Gefühle hinsichtlich Sexualität zu entwickeln Ach so, ja, das war eben Auge innen, Auge außen. Es ist okay, mich beim Sex wohlzufühlen. Unterm Auge. Ich entscheide mich für angenehme Erlebnisse. Unter der Nase. Ich entscheide mich, diesen alten Käse jetzt los und gehen zu lassen. Kinnpunkt. Ich lasse diese alten Erfahrungen jetzt los und gehen. Schlüsselbeinpunkt. Es ist sicher für mich, diese alten Erfahrungen an ekligem Sex, der mir keinen Spaß gemacht hat, los und gehen zu lassen. Unterm Arm. Ja, ich hatte viel zu viel davon. Aber damit ist jetzt Schluss. Ab hier und heute entscheide ich mich nur noch für angenehme Erlebnisse. Handgelenk drücken. Ich entscheide mich ab hier und heute nur noch für angenehme sexuelle Erlebnisse. Ich entscheide mich jetzt hier und heute für einen ganz neuen Blick auf Sex und ich lasse diese alten Scheiß-Kack-Erfahrung ein für alle Mal los und gehen. Handgelenk drücken, tief einatmen. Und dann kann man nochmal Peace sagen. Peace. Ja, das kann man natürlich klopfen, bis der Arzt kommt, das Thema. Ich glaube, da steckt ganz schön viel drin. Das war jetzt mal so aus dem Bauch heraus, was mir so eingefallen ist zu meinen Sachen. Und ja, ich hoffe, das war dir eine Inspiration. Ich könnte mir auch vorstellen, da weiterzumachen. Und wenn du da Vorschläge hast, freue ich mich über Kommentare, Like das Video und äh, abonniere meinen Kanal, teile die Inhalte. Ich hoffe, es hat geholfen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.